<lacht> ja, viele neue Gesichter für euch, mhm. aber jeder und jede war schon mal da. Ja. Hammer. <lacht> ja, wir also wissen wir auch, wie es hier ablaufen wird. Wir reden also ein bisschen miteinander. Und äh, mit dem Schwerpunkt auf direktem Erleben. Also der Unterschied <lacht> <lacht> <lacht> was heißt das? Ja. Der Unterschied zwischen direktem Erleben und indirektem Erleben ist, indirektes Erleben ist, was sich in Gedanken abspielt, ganz simpel gesagt. Also unsere ganzen Geschichten, Theorien, Meinungen, Anekdoten, Aber Zitate. Aber so schwierig, das zu klären, wie indirekt das ist. Aber wie willst du das klären, wenn du es nicht am direkten Erleben überprüfst? Okay, ja. danke. Und das ist einfach das, was wir halt wirklich jetzt haben, bis direktes Erleben. Oder was jetzt da ist, direktes Erleben. Ähm, diese ganzen Sinneseindrücke, Licht und äh, Farben und Bewegungen und Klang, Worte. So. Und was wir direkt erleben, ist dieses Zusammensein von genau diesen ganzen Sinneseindrücken: Licht und Farben und Gefühlen, Worten, Klängen. Also unser Erleben ist in, permanent im direkten Erleben ist immer ein Zusammensein. Das indirekte, Erleben hat, das indirekte Erleben hat die Tendenz, da was rauszugreifen und äh, zu isolieren von allem anderen. Und zum Beispiel dann zu sagen, das bin ich. Das ist eine Sache, die, die das Denken gern macht, dass es das, äh, rausgreift und ähm, für sich hält. Ja. ja. Ständig. ständig. Können wir gleich am direkten Erleben über ob das wirklich ich ständig. Ja, bitte. Ist. <lacht> Was ist jetzt gerade rausgegriffen zum Beispiel? Rausgegriffen. Ja, isoliert von allem anderen. Ich. Was ist das? Ja, das der Gedanke, dass ich isoliert bin von allen anderen. Ja. Ja, aber... Okay. Unsere erste Beobachtung, würde ich sagen, ist, dieser Gedanke taucht zusammen auf mit allem anderen. Zum Beispiel mit dem Gefühl von der Tasse in der Hand. Ja, genau. Ja. Und dann isoliert sich was. Was? Tja, was? <lacht> Woher weißt Warum? du, dass sich was isoliert? Weil es sich so anfühlt. Okay, was? wie fühlt es sich an? Zack, der Blitzeinstieg hier. Ja, Na, oh, hallo. <lacht> ich war wieder vorne laut. Da hast du gelöst. <lacht> Kommst du mal ins Bild bitte? Wir können auch die Kamera anschauen. Ja, ja. Das ist ganz riesig. Es fühlt sich isoliert an. Es fühlt sich getrennt an. Hallo! Wir haben noch Stehplätze. Wir haben noch einen Nein, wir haben hier auch noch einen Stuhl. Endpunkt. Ja. Also wenn du mich so fragst... Ja, so frage ich das. Ja, das ist, das ist... Dann ist da nichts. Also dann ist da halt das auch. Ah, okay. Das ist so ein Zusatzgedanke einfach noch. Der dazu ein Zusatzgedanke, kommt. der ähm, eine Überprüfung irgendwie nicht standhält, oder? Also nee, der hält da nicht stand. Da nicht. Es gibt so andere, da ist es schwierig, finde ich, wirklich schwierig, zu gucken, ist da einer. Mhm. Was soll ich jetzt sagen? Mhm. Ich habe es versucht, äh, so in den, wenn ich in der Arbeit sitze, im Büro und so quasi banale Sachen mache, wie äh, E-Mails lese und die dann irgendwo ablege oder so, habe ich überprüft, ob da einer ist, der es tut. Ja? Also ob ich das bin, die es tut. Ja, weil es ist ganz schwer zu trennen oder, oder wahrzunehmen, dass, das, dass da keiner ist. Also das mhm. ist, weil das ist ja eine Entscheidung, die ich ja quasi alle paar Sekunden treffe, ich da eine Entscheidung, was ich wie wo machen muss, meine ich. Mhm. Das ist so und das zu erkennen, dass das auch nur auftaucht, ist, äh, mhm. ist schwierig. Mhm. Habe ich versucht, habe, mhm. habe ich ganz lang. Ähm, hingucken bist bis ich mal kurz gesehen habe, nee, nö, ist keiner. Aber ja, was da äh, was du Entscheidung nimmst, ist, dass dann Gedanke kommt, ach das beantworte ich jetzt mal schnell. Oder genau. das beantworte ich später. ja Und dann eine Handlung dazu genau. oder, oder ja. sich was anderem zu wenden. Ja, ja zusammen mit allem anderen. Gerne, hm, okay. okay. Das ist eine also, was du da findest, ist ein Gedanke und dann eine Handlung oder ein Gefühl und äh, ein Zuwenden zu was anderem. Wo ist da. Du kannst dich einfach da irgendwo. So. Wie ist es anders von dem Gedanken jetzt zum Beispiel, von, von dem Gedanken, da könnt ihr doch gut sitzen und dem sagen, komm zu mir? Kein Unterschied. Kein Unterschied? Ja, ja, hätte ja auch gesagt, wer ich <lacht> bin ich. Also mhm. es ist eine, eine, eine, eine das zu überprüfen ist irgendwie langweilig. Also so, ich habe so den Eindruck, dass der Glaube ist so stark, dass äh, dass man ja schön fast jeden Gedanken mal angucken muss. So wer bist du denn? Also, um dass, es, dass, dass man diesen Glauben mal lockern kann, also wer auch immer, aber dass sich das mal so ein bisschen mehr offenbart in so Situationen, die so. Ja, so normal sind quasi. Also, dann gibt es einmal dieses Ding von, äh, ich bin getrennt der Entscheider ja. oder so. Ja. Und das andere ist, äh, da ist ein Gefühl, ich oder so. Ist das getrennt? Weiß ich nicht. Wenn wir sagen, da ist, weißt du, so wir haben den Sprung jetzt gemacht von da ist kein Entscheider, da sind nur Gedanken, die auftauchen und umgesetzt werden, oder nicht? Zu, ja. da ist kein Ich. Ja, da ist ja schon immer einer der Ich-Bin, also... Also, oder etwas, ist ja wurscht, also das, was hier so lebt. Oh. Okay, da ist Lebendigkeit. Genau. Die okay. würde ich auch als Ich bezeichnen. Okay. Jetzt, wenn du sagst, ich bin Lebendigkeit. Ja, das ist anders. Das ist anders, oder? Ja, also das ja. ist einfach Lebendigkeit, die das alles erlebt, in der das alles auftaucht. Okay. In der Gedanken auftauchen, Gefühle auftauchen. Und trotzdem sitzt hier auch ein atmender, verdauender Organismus. Ja. Und nicht nur einer, sondern, ich weiß nicht, 13. 12 würde ich schätzen. Okay. <lacht> aber halt zumindest körperlich klar separiert. Ja, ja. Also das ist meine Haut und, ist, und mhm. in dem Sinne empfinde ich das. Spüre ich, ja, es ist ein Gefühl und auch ein Gedanke, wie du gesagt hast, aber es ist mehr so ein Gefühl, dass das jetzt hier, ich, dass das meine Stimme ist, die da jetzt spricht und nicht mhm. die Stimme an sich. Mhm. Oder Irgendwas, was unabhängig von ja. diesem Organismus ist. Ja. ja, absolut. Das ist die Stimme von diesem Organismus. Und zu diesem Organismus gibt es doch noch diese Gedankenwelt. Genau. Okay. <lacht> und dann besteht dann noch eine andere Gedankenwelt. Und noch eine, und noch eine, und noch eine. Und die ja. haben nichts miteinander zu tun. Also, wir sitzen halt alle hier und sind müde und das, das sehe ich jetzt als gemeinsam und sprechen jetzt ein gemeinsames Thema und, und, und so, aber ähm, irgendwie ist es auch separat. Ja, irgendwie ja, ist es separat. Also, ähm, wenn du deine Steuer zahlst, aber ich meine immer noch nicht gezahlt, so zum Beispiel. Schade! <lacht> schade. Ja. Das, das ja. ja, schade, ich schade eigentlich. Ja. ja, es gibt diese getrennten Organismen, die nicht wirklich getrennt sind. Der Organismus ist ja auch immer so ein äh, Zusammensein. Weißt du, dieser Organismus ist ja in wechselter Umgebung. Zusammen mit Klamotten und mit Menschen und mit dem Stuhl und so weiter. So ist es ja auch immer. Ja, es gibt Kontakt, Gute. aber es, es gibt schon Takt. separiert. Also. Ja, du kannst diesen Organismus, dafür sind unsere Sinne ja auch da, unterscheiden von anderen Organismen. Mhm. Ja. Genau, und dieser Organismus hat seine seine eigenen Gefühle, seine eigenen Gedanken und so weiter und taucht im Erleben auf mit einer bestimmten Perspektive mit bestimmten Erinnerungen und so weiter, die im Erleben auftauchen. Und taucht im Erleben auf. Wessen Erleben? Ich geht über ihn über das Erleben ist verbunden mit dem Organismus. Also, das Erleben mhm. ändert sich in dem Moment, wo der Organismus die Augen schließt, zum Beispiel. Mhm. Der sichtbare Input deutlich anders, deutlich weniger. Ja. Ja. Also, das Erleben ist verbunden mit dem, mit dem Organismus. Mhm. Genau. Ja. Die Frage ist: äh, Bist du denn nur dieser Organismus? Bin ich nur dieser Organismus? Ja. So empfinde ich es. Mhm. Beinahe immer, ja. Mhm. Und wann nicht? Ähm, wenn das Erleben aufhört, zum Beispiel, wenn ich ähm, ins Bett gehe und einschlafe, Achso, wenn du. Dann wenn kein Bewusstsein war. Ja, ohne Bewusstsein, keine Identifikation, kein Organismus und so weiter, also kein Organismus, der wahrgenommen werden könnte. Ja. Ja. Und es gab ein paar Momente in Korsika am Strand, wo alles irgendwie leicht war, die Arbeit drei Wochen zurücklegt, da ich, habe ich mich nicht so separiert oder so. So, so, so ich-mäßig. Okay, wir erkennen so eine Tendenz, Arbeit ist das Problem. <lacht> ja, das ist der, der Alltag. ja Der Alltag bringt Gedanken mit sich, die sagen, ich muss nachher das und ich muss vorher das. Ja. Und mein Chef ist ein super Typ und so. Automatismen einfach, die, die so ablaufen, das ist so das, wo so eine Unbewusstheit herrscht oder so, nicht wahrnehmen was eigentlich ist, ne? das ist einfach so ein Tun, Tun, Tun, Tun und so. Und wenn jetzt so Korsika, ne, dann hat man Raum, dann ist irgendwie ein anderes Erleben da, so also ein anderes Sein. Und es dauert, bis sich das einstellt. Ja. Also, äh. so. ja. also es gibt diese gewohnheitsmäßige Identifikation mit, ich bin da drin. <lacht> mhm. ja. Und ähm, das Thema hier ist, das muss nicht sein. <lacht> <lacht> kann anders sein. Hm, kann anders sein. Also, wir haben ja viel mit Quantenheilung gearbeitet und ähm, äh, da gehst du mit dem Bewusstsein auch in andere Sachen. Also da waren Übungen zum Beispiel, wenn Vögel fliegen, dass du mit dem Bewusstsein in diesen Vogel gehst, wie du das erlebst und es funktioniert. Also es funktioniert richtig gut. Mhm. Also das ist halt eine Frage, woraufhin man sich fokussiert auch. Ja. Also es ist was, äh, wohin geht die, wohin geht die Aufmerksamkeit, worauf fokussiert die sich? Und dieses, dieses äh, Unterscheiden von ich bin das und das nicht ist ja was Gelerntes. Mhm. Was ein Kind lernt. Ja. Ja? Also ein Kind lernt zum Beispiel, okay, ähm, die, der Unterschied zwischen meiner Hand und äh, einem Stein oder sowas. Ja? durch Erfahrung, durch okay, das fühlt sich so an, das fühlt sich anders an. Oder zum Beispiel ein kleines Kind greift nach der Flasche, weil es einfach überhaupt noch keine Vorstellung hat, wie lang ist der Arm und so weiter. So, das ist einfach was Gelerntes von du bist da drin und das ist dein Körper. Und das ist auch wirklich praktisch in, diesem, in dieser Welt halt. Ich möchte ganz gerne was Abstraktes dazu sagen. Okay. Ich, und dem Lernen, äh, das Lernen äh, funktioniert doch besonders gut, wenn, wenn Emotionen damit verbunden sind, sagt man, gell? Und, und, und wo, weil, weil ja auch immer wieder von dem Ich-Gedanken die Rede ist, aber ich glaube, dass es mehr ist als, ein, als, als nur ein Gedanke, das ist, das ist ein Ich-Gedanke, aber wo ein, Gefühl irgendwie dran gekoppelt ist. Gell? Als du vorher erzählt hast von dem Sortieren, ich nehme ich auch selbst, am Sortieren selbst mal geworben, <lacht> <lacht> Und äh, so dieses. Äh, die, die, diese, genau. Man muss. Mehr, man, die Identifika Identifikation geht dahin, man ist derjenige, der den Kopf dafür herhalten muss. Ja? Es ist eine mm, so ist, ein, ist es ja mhm. Mhm. Ähm, ja das wollte ich noch sagen okay? also, also nicht nur ich gedanke sondern äh, ich gedanke auch was was gelerntes was mit einem Emot emotionalen dranhängen ja. mhm. ja. mit einem Gefühl nichts, von ja. äh, mit diesem Gefühl von Getrenntheit kommt ein Gefühl von Unvollständigkeit ja. und ein Gefühl von von Muss ja. und Müsste. <lacht> ja. Genau. Das ist ein Gefühl von Unvollständigkeit und Unzufriedenheit und Suche nach Vollständigkeit oder nach äh, es gut machen, aber sich dabei irgendwie überfordert fühlen und so weiter. Kennt jemand das? Komm. Cool. <lacht> so ausdrücken, da passiert irgendwas, mit dem ein Du in Beziehung gehen kann, also eine Art Auslöser, ein Selbst in mir kann damit in Beziehung gehen, weil irgendwas resoniert, weil da in meinen bisherigen Erleben bestimmte Gedanken waren, die oft gedacht wurden und die resonieren auf irgendwas, das immer das Außen, in Anführungszeichen, passiert. Und wenn das auf oft gedachte Gedanken trifft, dann kommt er selbst ins Spiel. Ein Du oder ein Ich. Und wenn die Gedanken, jeder Gedanke, oder naja, jeder ist absolut, Gedanken ziehen die viele hinter sich gehen, und wenn die, wenn die dann intensiv sind, also emotional, wenn es dann emotional wird, dann geht es noch stärker in diese Identifikation mit dem, was passiert ist, gerade rein mhm. oder in Widerstand zum Beispiel. Ja. Ja. Also, okay. wir, was wir gerade merken ist, dass es verschiedene Arten von Ich oder von Identifikation gibt. Einmal sind, wir, machen wir alle die Erfahrung, dass da ein Organismus ist, der sich äh, mehr oder weniger unabhängig von allen anderen bewegen kann und ähm, allein aufs Klo gehen kann zum Beispiel getrennt von allen anderen <lacht> ja. ähm, und die erste Identifikation kann sein mit dem Organismus und dann kommen diese ganzen Sachen was ist denn, wer bin ich denn überhaupt außerhalb dem Körper ja. so, und ich bin derjenige mit bestimmten Stärken und Schwächen und Fähigkeiten und das ist sympathisch das ist unsympathisch in der Reflexion zu anderen Leuten in Bezug auf ein, auf ein Du. Ja, und ähm, dann gibt es halt so eine Art Selbstbild, mit dem man identifiziert ist. Ja, also das kann sein, ähm, ich als Musiker oder ich als Deutscher oder ich als Mann oder ich als was auch immer, intelligenter Mensch oder so irgendwas, womit eine Identifikation passiert. Und wenn das in Frage gestellt wird oder kritisiert wird, dann äh, fühlt sich das an wie ein Angriff, dann wird es emotional. Dann gibt es was zu verteidigen. Mit Identifikation gibt es immer was zu verteidigen. Und immer was zu verbessern, loszuwerden, zu verändern, anzupassen und so weiter. Aber du kommst doch alle was Positives, sag ich mal, du kannst ja mit was Positivem, Positivem identifizieren, also mit einer Freude und dann voll in dieses Ich reingehen. Mhm. Da ist ja dann kein gefühlter Angriff, aber es ist genauso eine Identifikation mit Selbst oder Ich. Die sich dann gut anfühlt, solange die Freude da ist. Ja. Und dann passiert irgendwas und die Freude verschwindet oder geht in den Hintergrund. Und jetzt verschwinde ich, ja, dann wird es extrem wichtig daran festzuhalten oder das, oder das zu verstärken bin. oder das zu kriegen oder du hast mir jetzt die Freude genommen, du hast, und so weiter. Ah. Ja. Es gibt dann halt was zu verteidigen, das heißt nicht Identifikation kann sich immer mal gut anfühlen. Ja, wir haben die Champions League gewonnen oder so, ja, ja also wenn man irgendwie halt in Madrid wohnt oder so. <lacht> Und das kann sich für einen Moment gut anfühlen, aber als nächstes äh, verliert man wieder, verliert die wieder und dann wird's halt dann, halt, dann ist es halt nicht mehr so freudig. Es ist halt immer irgendwie unvollständig. Abhängig. Ja. Und genauso ist es unvollständig, würde ich sagen, den Organismus aus dem Gesamtgeschehen rauszulösen. Also das alles, was du erlebst hier, ist Organismus. Oder ist das Erleben von dem Organismus? Mhm. Ja. Also ich zum Beispiel, Teil von, vom Erleben von dem Organismus, genauso wie das Erleben von dem Fuß. Ja, und es gibt trotzdem sozusagen etwas, was ich innerhalb der Grenzen meiner Haut wahrnehme, also in meinem Körper drin und By the way, ich empfinde mich, als, als würde ich in meinem Kopf sitzen, hinter meinen Augen und auf die Welt gucken. So ist mein Empfinden. Und ähm, dann gibt es eben das, was außerhalb dieser Hautgrenzen ist, die mhm. ich halt in meinem Sinn wahrnehme. Mhm. Und ich würde sagen, da, zumindest für mich, fühlt sich fast immer so an, als wäre halt alles, was in mir drin ist, das ich... Was mhm. weiß ich? Der Knieschmerz oder der Husten oder... Das weiß ich, die Freude und alles, was ich halt da sitzen sehe, ist halt nicht ich. Mhm, ja. Und das ist einfach dieses Wort ich, diese drei Buchstaben, das ist jetzt einfach Definitionssache, was ist damit gemeint? Ja, und wenn wir sagen, ich ist nach meiner Definition alles, was im Organismus ist, dann ist es, ja, ich bin Knieschmerz, ich bin Husten, ich bin Gedanken, ich bin... So. Ah, so. nee, ich ja auch noch nicht mal, gell? Mhm. Das ist lustig, weil der Organismus ist auch nicht ich. Nee. <lacht> ja, was du erlebst, ist halt <lacht> einfach Empfindungen. Wie zum Beispiel ein Knieschmerz, ein Husten. Ja schon, aber das würde ich nicht sagen. Ja doch, ich habe äh, mein, mein Knie tut weh, würde ich sagen, aber ich würde nicht sagen, dass das ich bin. Mhm. Aber ah, vielleicht bist du die arme Wurst mit dem kaputten Knie. Ja, ja, das ist richtig. Das sind aber zwei unterschiedliche. Ja, ähm. ja ich habe ich hab jetzt nur zitiert. Ja, ja. dass so sagt, was in, ja, innerhalb in der Haut ist. passiert, das bin ich. Der Knieschmerz und der Husten. Mhm. Mhm, so. okay. Und ähm, du sagst, nee, das bin ich nicht. Das ist eine Empfindung, die in, in mir auftaucht. Ja. Zum Beispiel in meinem Knie ja. oder an ja. meinem Knie. Also, ja. Oder das ist, wie ich das Knie gerade erlebe. Ja. ja. Und das ist, ähm, deswegen sage ich nicht, es gibt kein Ich. Mhm. Ja, das ist, wie wenn ich sage, es gibt kein Junabulax. Ah ja, ja. der. Das müsste man erstmal definieren, was damit gemeint ist. Ja. Ja. Und wenn jemand sagt, also ich nenne ich das, was innerhalb der Haut ist, dann ähm, würde ich sagen, okay, das ist eine mögliche eine mögliche Definition. Oder wenn jemand sagt, ich bin ein bestimmter Gefühlszustand. Ja. Also ich heute Morgen gekommen, hergekommen bin, da hatte ich sogar zwei Ich. <lacht> <lacht> eins, was ich auch irgendwie unwohl gefühlt hat, ähm, weil ja wegen meiner ich, komischen Ernährung. Gell? Und eins, wo noch irgendwo so an den Gedanken von gestern habe ich gedacht, huch, ich habe zweimal zweimal da, gell? Okay. Ja. Und der, das denkt, ist der Dritte. Genau. Und wenn, dann, wenn der, das Dritte auch weg ist, dann, dann, dann, das, dann hat man ja immer noch keinen Ich-Verlust, gell? Aber man denkt... <lacht> überleg dir gut, wie oft du hier zahlen musst. <lacht> hey, doch nur eins. <lacht> ja, das ist ein gutes Beispiel. Also wir sagen, oh, ich bin jetzt die. Gefühl. Ich bin das Unwohlsein im Bauch oder das ja, ja. oder ich bin äh, Gedanken oder was weiß ich. Äh, was es eigentlich ist in meiner Beschreibung ist, äh, dass die Aufmerksamkeit halt da ist, zum Beispiel oder da ist. Und manchmal ist die Aufmerksamkeit halt da, ja. geteilte Aufmerksamkeit sozusagen. Mhm. Und manchmal ist ja auch weg, wo man beim machen, zu machen. man. Schnaps hat, aber man ist total abgelenkt. Ist ja trotzdem ich da und auch kein, wenn man nicht vielleicht auch nicht, aber halt so das Ich taucht ich auf, obwohl es vorher gedacht hat, oh, hier mit meinem, was war hier mein Fuß, gell, und, oh, oh, und dann kommt die Reaktion darauf, und dann ist es weg, aber es wieder, sucht sich wieder einen Ersatz, dieses Identifizieren. Drücke ich mich. Klar, außer du warst nicht. <lacht> nicht, nicht klar. Okay. Ähm, okay. Das, also du sagst, ich ist identifizieren. Weißt, du, Wir sind jetzt hier, was ist eigentlich gemeint mit ich? Ich ist innerhalb vom Körper, ich ist der Entscheider. Ja, ich ist, ja. äh, Weil so das, wo sich das, wo ja. das sich identifiziert, das wechselt ja die ganze Zeit. Ja. Ja, vom Lustigen zum Traurigen, zum Schmerzenden, zum ja. Erlösten, zum Offenen, zum Glücklichen. Ja. Also das anders ist gesagt, es ist einfach nur, dass die Aufmerksamkeit dann wechselt. Ja. Die geht zum Knie und dann zu einem Gedanken wie zum Beispiel, mein Gott, warum habe ich auch mein Knie so immer ich ja. Depp und dann gibt es eine Identifikation ja. damit oder sowas. Ne? Entweder mit dem Deppen oder mit demjenigen, der ihn dafür verurteilt, dass er so ein Depp ist und so weiter. Aber warum heißt es denn halt immer ich? Und nicht anders. Jedes Mal anders. <lacht> <lacht> ich sieben, oder? <lacht> das ist, was ich meine. Es ist einfach nur so eine ähm, Vereinfachung im Sprachgebrauch. Halt. Weißt du? so, ja. Wenn ich sage, äh, was ich meine, oder wenn ich sage, ich, ja, dann ist es einfach, ja. Ja, ich beziehe mich auf das, was gerade von diesem Organismus gesagt wurde. Und wenn ich das so ausdrücke, klingt es ein bisschen blöd. Ja? Danke. <lacht> Entschuldigung, ich habe mir gerade vorgestellt, wenn ich das zu Hause so anfange. Ja. Die langen sich sowieso schon dauernd am Kopf. <lacht> Dieser Organismus hätte gern das Salz. Es so, äh, ja. Im Erleben taucht gerade der Wunsch nach Salz auf. Äh, ja. Gib mir bitte das Salz, Es ist so viel einfacher und so. Ja. Wenn du das so sagst, in meinem Leben taucht gerade der Wunsch nach Salz auf, ob es dir dann jemand bringt? Das ist die Frage. Aber ist es hey, denn, denn wichtig, solche Unterschiede zu machen, also dass sie es nicht so, sondern so sehen? Also Nein, wichtig ist es nicht. Meine Erfahrung ist, dass die Identifikation mit etwas Bestimmtem sich immer... Hm. Zumindest nach ein paar Minuten oder so, unvollständig anfühlt. Äh, dass es was gibt, was bedroht wird, was verteidigt werden muss, was aufrechterhalten werden muss, mhm. und so weiter. Also mühsam einfach. Das, äh, deswegen ist äh, so ein, ein Thema hier, äh, zu schauen, wie fühlt sich das an, identifiziert mit etwas zu sein, mit etwas Bestimmten. Mit anderen Worten, getrennt von allem anderen. Und wie fühlt sich das an, wenn diese Identifikation nicht da ist? Dann ist weiterhin ein Organismus da, der weiß, wie er heißt und Erinnerungen hat, die kein anderer hat und so weiter. Das Gefühl ist nur anders, dass das nicht getrennt ist, sondern etwas ist, was auch im Leben auftaucht. Diese Trennung heißt nicht, ich gehe jetzt aufs Klo, weil er muss. Also... Ja, äh, Eine bestimmte Perspektive auf die Ganzheit sozusagen. Auf, dieses, auf das Einssein hinter den ganzen Erscheinungen. Und die Erscheinungen sind unterschiedlich voneinander und haben ihre Grenzen, wie zum Beispiel die rechte Hand, ist eindeutig nicht die linke Hand. Ja, so. <lacht> Trotzdem gibt es irgendwie ein Bewusstsein, in dem die beiden sind. Und die Trennung ist nicht so klar, Weißt also du, wo hört die Hand auf? Also gehört das zur Hand, gehört das zur Hand. Also da, die Sehnen laufen hier hoch, glaube ich. Fühlt kann sich man sich von der Identifikation ganz loslösen? Also ich meine, wenn, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ey, du bist blöd, das hast du doof gemacht, ähm, fällt dann dieses Gefühl weg, oh", ähm, also kann ich das lösen? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja, sich nicht zu, überhaupt nicht zu identifizierst du dich überhaupt gar nicht? Jetzt müssen wir schauen, was Identifikation bedeutet. Mhm. Also wenn du sagst Dittmar, dann sage ich ja. Also dieser Organismus antwortet da Nein, also mit so, ich sage jetzt einfach mal so bezogen auf ganz alltägliche Sachen. Also klar, dass du ähm, auf Dittmar reagierst, weil das hast du halt gelernt, dass du Dittmar bist. Toll. <lacht> aber, aber all diese Sachen, die von außen kommen, die dich meinen wie negativ irgendwie, ähm, diese Negativdinge mit denen. Alltag. Also nicht du, sondern ich äh, mache das. Ähm, weißt du, da kommen wir zu dem, was, was Alex ja. vorhin gesagt hat. Es gibt bestimmte Reaktionsweisen, die gelernt sind, ja. genannt Muster. Mhm. Ja? Und ähm, wenn jetzt zu diesem Organismus oder sagen wir mal zu mir jemand sagt, hey du Arsch, ja? dann sage ich, ja bitte. Ja? Das wäre eine andere Reaktion, als, als wenn jemand sagt, Schatzi? Ja, so zum Beispiel. <lacht> du <Arsch>. Schatzi? <lacht> es gibt eine andere Reaktionsweise darauf und die ist gelernt. Mhm. Und diese Muster, die da ablaufen, sind gelernt. Zum Beispiel, dass ich überhaupt weiß, was Arsch heißt, ist ja was Gelerntes. Mhm. Ja. Ist auch gelernt, dass, ich, dass das Empfinden ähm, bei so einer ja, verbalen Attacke verschieden ist. Ja, Das ist gelernt. Ja. Das sind ja eigentlich einfach erstmal Schallwellen, die da ankommen ja? Ja. und dann interpretiert werden. Zum Beispiel als äh, Angriff, eine Interpretation oder als Witz, ja? als Zitat vielleicht oder als Hilferuf, als jemand, der gerade in Not ist. Ja. Und was da passiert ist, eine gelernte Interpretation oder eine frische Interpretation, indem man sagt, was meinst du denn jetzt oder du? Ja. Mhm. Okay. Und wir haben eine Identifikation, standardmäßig, mit demjenigen, der diese Interpretationen macht. Aha. Mhm. Wer ist das? Niemand. Es kommt jetzt so vor, als wäre das jemand, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur ein Reaktionsmuster. Ja? Also in dem Moment, wo jemand sagt, hey du Arsch zum Beispiel, gibt es nicht jemand, der sich zurücklehnt und sagt, die hat eher sie, es das jetzt gemeint oder sowas, sondern zack, da ist die Reaktion. Und dann gibt es vielleicht noch einen zusätzlichen Gedanken, den gesagt, der sagt, es könnte auch irgendwie was anderes gemeint sein oder so. Ja? Aber du hast eine automatische Reaktion, und automatische Gedanken dazu. Es kommt uns so vor, als wäre da ein Zentrum, was dann entscheidet, wie, es, wie er reagiert oder so. Aber wenn so ein Muster anspringt, dann springt es halt an. Und das können wir dann Identifikation nennen. ja? Das ist wie Klavier Klavierspielen, also man äh, so, könnte sagen, der liebe Gott spielt Klavier, ne? Also jede, jede Taste ist ein Muster. <lacht> Also, jetzt mal. Ja. Das, das Musterorchester. Ne? Was? Musterorchester? Ja. Musterorchester. Musterorchester, ja. Ja, was ist denn eine Identifikation? Haben wir das jetzt schon geklärt? Ja, Identifikation ist blöd. Das Was passiert <lacht> denn da? Das ist gut. Was passiert ist, dass. Ähm, dass die Aufmerksamkeit einen Standpunkt einnimmt, der ja. dem Erleben gegenübersteht, der von der Position aus schaut aufs Erleben. Zum Beispiel auf das, ähm, wenn jemand sagt, hey du Arsch, gibt es einen Standpunkt, der sagt, hey so zu du nicht mit mir. Mhm. Ja, ja. Ja. Ja. Genau. ja, ja, das ist, was man Identifikation Ach. nennen könnte. Der Gedanke das bin, ich, was da angegriffen wird. Das fühlt sich bei mir aber dann irgendwie so für eine, für eine gewisse Zeit, also eigentlich ist das ja so eine Art Aufmerksamkeitsspot, mhm. der so über die Dinge geht und sagt, hier ist jetzt meins, das bin ich jetzt ich, das bin jetzt ich, das bin ich nicht. So, wenn jetzt dieser Standpunkt, den ich habe, angegriffen wird, und eine Identifikation stattgefunden hat, dann ist das irgendwas wie, als hätte ich mich da angeklingt, angezapft, irgendwie, als würde ich daraus Energie kriegen und jemand will mir diesen Schlauch durchschneiden, diese, von dem ich die Kraft dann kriege. Irgendwie so, jetzt mal so bildlich gesprochen. Aber warum klickt sich das da drauf an und warum nicht woanders? Oder auch, also das passiert ja oft genug, dass es hier irgendwas an anders anklappt. aber ja. warum, warum hält das dann da so daran fest? Das ist das Ulkige. Also vielleicht ist die Frage auch irgendwie für mich... Warum? Ich weiß nicht. Ja, warum ist so eine Frage mit vielen möglichen ja. Antworten immer. Ähm, eine ist, ja, das ist halt die Gewohnheiten von diesem Organismus, die Konditionierung der hat. Mhm. Ja? Also zum Beispiel, wenn du zu einem Indonesier sagst, hey du Arsch, und der versteht das nicht, ja? dann reagiert der eventuell anders, ja? je nach Tonfall, in dem ja. du sagst. Ja. Einfach, da ist nichts, was anspringen würde. Oder jemand, der sagt, jeder, jeder Angriff ist nur ein Hilferuf oder sowas. Ja? So, hat einfach eine Art Reaktion gelernt. Ja, genau. Ja, also, warum? Weil gelernt. Ja, aber das ist ja schon die Reaktion auf, auf das. Das ist ja schon, Aber die Identifikation ist ja schon vorher da. Also, jetzt ohne den Angriff, muss ja kein Angriff sein, um eine Identifikation zu haben schon. Ich muss ja nicht angegriffen werden, um das zu spüren, dass ich mich mit Freude identifiziere oder sowas. Ist ja, ich finde, dieser, dieser Moment, wo, wo ich mich mit irgendwas identifiziere, schließe ich ja andere Bandbreiten, die ich vielleicht noch habe, aus. Mhm. Warum schließe ich das aus? Warum? Ich meine, es funktioniert halt auch automatisch. Ich, kann, ich will eigentlich nur darauf hinaus, dass es für mich sich anfühlt, als würde die Identifikation mit all den Nachteilen, die sie dann mit sich bringt, eigentlich automatisch passieren. Da ist keiner, der sich jetzt wählt, heute, heute äh, halte ich mich jetzt mal für toll. Ne, genau. Also ich versuche das manchmal bei uns. Es funktioniert also, aber auch nicht, oder? <lacht> doch, das hat einen gewissen Einfluss. Das hat einen gewissen Einfluss also es funktioniert nicht hundertprozentig, ja. aber so, so sich innerlich zurechtdruckeln und sagen, ja Mensch, eigentlich, eigentlich ist doch toll, so was hier so auf dich zukommt. Und dann kannst du dich auf das freuen, auf das freuen. Ähm, ich ich wollte noch was zu dem vorhin sagen, ja? so, äh, das, was das ihr gelernt habt, würde ich noch verstärken. Ich würde sagen, es ist konditioniert. Es ist konditioniert und man hat keine Freiheit der Wahl. Ja? Wenn, ich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du Hund, ja, zum Beispiel, und ich, ich, ich muss nicht unmittelbar darauf reagieren, sondern so Aha, ich könnte so reagieren, so reagieren, so reagieren. Dann ist es einfach, also so Momente gibt es, ich meine, sowas kennt ihr vielleicht auch, das ist ja wahrscheinlich. Dann, dann ist der, der, der, vielleicht ist da immer weniger emotionaler Druck da, keine Ahnung, wenn was nicht so stark konditioniert ist. Und dann heißt es ja theoretisch, ich sage es trotzdem mal, ich höre dann auch gleich auf. Es das heißt ja auch, das heißt ja auch dass, man im, dass der Mensch im Allgemeinen, vielleicht nicht bei jedem, aber im Allgemeinen, wenn er unter Stress steht, dass er dann auf alte Verhaltensmuster zurückgreift. Das heißt, dass, dass dann, wenn er unter Stress steht, dass dann Möglichkeiten der Wahl, die er hätte, dann auf einmal eingeschränkt werden. Ja. So, jetzt höre ich auf mit dem Abstrakten. Ja, das ist, um äh, es metaphorisch zu sagen, äh, wenn Stress, dann bietet sich so ein Tunnel an mit einer Reaktionsweise. Ja. Wie zum Beispiel Wut oder Flucht oder so. Ja? Und wenn äh, es ein entspannter Zustand ist, dann können mehrere Optionen auftauchen, mehrere Gedanken. Ja? Wie zum Beispiel, wie meinst du das jetzt, Hund oder sowas? Und er sagt, ja, du bist ja im Jahr des Hundes geboren oder was weiß ich was, oder, oder ja, du bist ja Hund liegen, oder sowas. Ja, so es so gibt verschiedene, ja verschiedene... So, was meint er denn eigentlich? Ja. Und das, ist, das scheint dann weniger Automatismus zu sein, weil ja mehrere Optionen da sind. Ja. Ja. Also einmal ist es, ähm, ist es <lacht> eine Reaktion gelernt. Und das andere ist, dass sie ähm, motiviert ist, getrieben ist von einem Bedürfnis. Ja, zum Beispiel das Bedürfnis, ähm, glücklich zu sein oder Liebe zu fühlen. Hm. So. Ähm, und dann gibt es Regeln, die gelernt sind, wann man sich glücklich fühlen kann und wann nicht. Ja? Also zum Beispiel, wenn jemand wütend auf einen ist, es ist ein schlechter Zeitpunkt, sich glücklich zu fühlen. Ja, so ist, das ist was Gelerntes. Ja. Sondern wenn jemand wütend auf einen ist, muss man ihm erklären, dass man unschuldig ist. Zum Beispiel. Ja. Und dann ist halt, man hat halt diese Wenn-Dann-Regeln und die springen an. Ja. Und so gesehen sind es einfach nur Regeln, die halt anspringen und ausgeführt werden. Was dann zusätzlich ist, ist dieser Gedanke von Ich bin das, der sich verteidigen muss. Oder der sich jetzt gut fühlt und gerade irgendwie was richtig gemacht hat. Ja, so. Also, da kommt bei mir totale Verwirrung hoch. Okay. Wenn ich da so reinfühle, wenn du das so sagst. Auch was Sonja schon gesagt hat. Das ist, äh, ja, auch was Robert gesagt hat schon. Ich fand das auch alles verwirrend, was sie gesagt <lacht> hat. <lacht> Nein, auch, ich da, ich da, ich, wenn ich irgendwo versuche, was zu greifen, ist es nicht greifbar. Ja. ja. Das ist der Punkt dabei. Das ist ja. halt <lacht> toll. Aber es ist nicht so viel zu greifen. Ich meine, das eine ist zu sagen, dass man Reaktionsmuster hat. Sagen wir ganz simpel dann, ich habe den Reis rund und dann reagiere ich, weil ich das halt in der Vergangenheit 100 mal so gemacht habe und 18 Mal war super. Oder wie auch immer. Das ist das eine Ding. ja Und dass ich denen auch noch zuschauen kann, so, wenn ich entspannter bin und nicht unter Stress stehe, auch schön. Und trotzdem ist daneben noch eins, wo ich sage, das bin aber ich. Also, ähm, und das ist jemand anders. Und ähm, da ist dieses Gefühl, da ist dieses Gefühl von, mh, auch von allein, und von nicht verbunden, und von, ja, getrennt eben. Ich kann das nicht anders formulieren, obwohl ich dann auch sagen kann, ich kann diesen, Reizreaktionen, Dingen zuschauen und auch abstrakt analysieren und akzeptieren und auch gutheißen, was auch immer ist. Das ist sozusagen irgendwie belanglos, das gesamte Thema. Und trotzdem fühle ich mich äh, allein oder halt getrennt. Und da würde ich jetzt nicht sagen, geht die Aufmerksamkeit irgendwo hin an diesen Gedanken und dann, oh, der fühlt sich so vertraut an oder so wahr oder so richtig, sondern es ist irgendwie ähm, unabhängig von der Aufmerksamkeit. Ich kann natürlich die ganze Zeit versuchen, jetzt alles auf die fünf Sinne oder sechs oder wie auch immer zu richten. Und trotzdem ist dann immer noch was da, was sagt, ja, das passiert da draußen. Oder, gibt es Sinn, was ich sage? Mhm. Na gut. Ja. Also, ähm, einmal, es scheint oft so, so wie du das auch äh, gesagt hast, Wolfgang, ähm, über also ein bisschen alter Zusammenhang morgens aufzustehen und zu sagen, so jetzt denke ich mal positiv oder so, muss ja. ne? in anderen Worten zu sagen. Mit, eventuell mit dem Gefühl, okay, ich bin derjenige, der das jetzt entschieden hat, positiv zu denken oder sowas. Ja? Nicht nur, äh, es scheint nicht, dass einfach erstmal der Gedanke auftritt, Positiv denken wir doch jetzt schlau. Und dann kommen die Gedanken dazu. Und, also kommt es funktioniert und auch dazu. nicht immer. Ja, ja, klar. Aber funktioniert oft. Ja, genau. Und da ist einfach auch nur ein Gedanke, der zu anderen Gedanken führt. Ne? Und äh, davor kann es halt dieses Gefühl von Gegenüberstehen, dem Ganzen erleben. Ne? Und ähm, sagen wir so, es gibt ähm, so ein Grundgefühl von von Dasein, von Präsenz, mhm. ja. dieses Gefühl kann allumfassend sein oder reduziert sein auf etwas ja. und, und oft ist es reduziert auf einfach nur dieses diffuse Gefühl von allem gegenüber zu mit anderen Worten von allem getrennt zu sein. Wir können also getrennt uns fühlen von unserem Knieschmerz, von unserem Husten, von der Welt, von allem was du da drinnen erlebst, du kannst jedem Gedanken, jedem Gefühl gegenüberstehen. Mhm. Ja. ja. So. Und das ist halt, das ist was, was viele Leute unter ich verstehen, ist dieses ewige Gegenüberstehen. Ja. Ja. Das, ja. ja, ich gehöre auch zu diesen vielen. Ja und das ist, das fühlt sich dann halt getrennt an, weil es mit nichts verbunden ist, also bestenfalls irgendwie so so verbunden, aber nicht eins. Ja? Oder nicht irgendwie das, die Präsenz, in der das alles auftaucht. Ja. Das ist in gewisser Weise auch allein, weil es nur eine Präsenz gibt, aber es ist von nichts getrennt. Mhm. Und das ist dieses Gefühl, aber da bin doch ich. Ja? Also da ist doch ich dieses Ich-Erleben oder sowas. Wenn du das Präsenz nimmst ja? und schaust, alles was da ist, Gedanken, Erscheinungen, welcher Art, tauchen in dieser Präsenz auf oder sind, wie sich diese Präsenz gerade manifestiert. Mm -hmm. Und dieses Gefühl von getrennt sein und von, von allein sein ist ein Hinweis darauf, dass es eine Enge Identifikation mit etwas gibt und es muss nicht was Konkretes sein. Es muss kein Inhalt sein. Es kann einfach ein Gefühl sein, allem gegenüberzustehen. Ich und alles andere. Ja. Statt alles hier ist Ausdruck von dieser Präsenz. Das ist die Gestalt, die die Präsenz gerade annimmt, sozusagen.